hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play final Fantasy 7 remake ja in der letzten folge sind wir noch ein bisschen durch die tunnel von sektor äh, 5 nehme ich an reaktor 5 also nicht meine wir sind auch sektor 5 ne? und ja haben uns über verschiedene leuten gekloppt ein paar monster und mit dem boss dementsprechend geht es uns jetzt richtig schlecht und ja ähm Waffenstufe, sie hat Schlagringe erhöht, ne? Irgendwie so, oder? Ne? Oder hat sie Schlagringe bekommen? Sie hat Schlagringe bekommen, Alter, sind die stark? Ja. Problem ist. Erstmal nehmen wir mal die auf, ne? Na, machen wir jetzt erstmal, ne? Bis Jetzt wieder, ja, 35, das ist genug. Ach, jetzt haben wir drei Dinger. Ja, erst einmal muss ich gucken. Materiaslot. Zuerst so materia slot Das ist ehrlich gesagt das Wichtigste, ne? Schaden von Sprungangriffen. Von Längere Buffs selbst. Schaden durch Hinterhalt. Schaden durch normale Angriffe. Physische Attacke, physische Attacke, physische Attacke, okay. Ja klingt, weiß ich nicht. Klingt doch nicht schlecht, ne? Dann, die haben auch so eine, weiß ich nicht, so eine Verkettung. Also kann man die mit irgendwas verbinden wahrscheinlich. Aber ja, dazu mehr. Äh, physische Attacke, ja physische Attacke, ne? Scheint da ganz eindeutig stärker zu sein vier mal wir... schauen von normalen angriffen plus fünf prozent ja gott ähm, noch das hier hochleveln keine ahnung ist da jetzt auch ein extra dinge dazu kommen werden nicht mehr überhaupt ja kann ich mir leisten ich würde sagen tp maximum plus 200 wenn man nehmen ne Bei 200 ist eine menge gut ähm, kommen wir mit normalen angriffen ausführen okay das ist heute oh, einfach so überhaupt ne? ich soll normal angreifen alles klar kann ich machen Tja, der aktuellen Waffen übernehmen, ja. Ah, kann man einfach so machen, alles klar. Boah, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe schon wieder hier Stunden aufgenommen. Mein Hals bringt mich schon wieder um. Ah. Furchtbar. Gut. Äh, äh, wer hat noch? Wer hat noch? 7 äh, nee Quatsch, ja, äh, yeah, so äh, kann ich irgendwas? Ich tue es erstmal die materia hat Materialslot, dort kommen. Äh, Kommt materia Materialslot. dort dort? Nein, tp Maximum. Ich kann mir das nicht leisten. Dann spare ich noch mal ein bisschen, weil, jetzt nur so kurz da, halt, Panzerschwert, äh, lass mich da mal gucken. Und jetzt jede Waffe noch mal auschecken. Ein Materia slot könnte sich ja darunter befinden. Ja, dann kann ich wieder dicke Schwert hier nehmen, weil das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Angriffskraft. Wo ist es? Nicht genug WP okay lassen wir erstmal so bei dir guck ich jetzt nicht noch mal nach ich habe sowieso nicht neue materie also wenn ich jetzt noch welche hätte die jetzt nicht heilen sollte ich mich aber ich habe keine mp ne? also wenn ich jetzt weiß nicht neue materie und so bekomme dann werde ich auf jeden fall irgendwie Eins auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Genau. Hm, womit könnte man das vergleichen? Hm? Äh, ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Ich hasse Tiere und Roboter. Ist mir egal, weil ich abschlacht. Na, nee, halt, warte mal. Oder ne, sie hat übertragen, nee, deswegen habe ich die Waffe gewechselt, ne? Die materie meine ich. Sie hat mehr Angriffskraft als ich gerade. Nee, an dem Ding. Ne, auch der Panzerschwert hat. Ja, okay, sie ist jetzt unglaublich stark. Aber ich meine, Tifa war auch so allgemein irgendwie so ein bisschen bezeichnet als eine Glaskanone. so also viel Schaden. Und wenig HP, Verteidigung und so. Wie gesagt, das ist immer so... Weiß ich nicht. Gehen immer so Andeutungen, was für Rollen die Charaktere haben. Aber so unglaublich... Boah, Antivirus. So unglaublich eindeutig waren die jetzt auch nicht. Ab hier wird leider etwas lästig. Ist es längst. Ich hasse euch beiden. <lacht> ja, alles ist so amüsant mit Cloud. Ach, nächstes Kapitel schon. No. Limit Granate haben wir schon mal gesehen. Granate, das ist nicht den seine erste Limit Attacke. Kreuzschlag, aber auch nicht äh, Clouds. Erste Limit Attacke, den seine erste Limit Attacke war Mutangriff. Dann war Kreuzzieb, glaube ich. Also ein bisschen geändert, ne? Egal. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Da lang. <lacht> e über F, G und dann H. Noch mehr Ausweichpläne? Ich dachte, das geht nur bis E. Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Ja, kein okay, Wort also verstanden. Schon auf uns in den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir schon ein. Hm. Hm. Ich habe es gerade nachgedacht. In Slums geht der Tag langsam zu Ende, aber ja, oh Gott sei Dank, einfach so der entspannteste Seufzen überhaupt. Okay, immer nichts. Wir können uns jetzt die Dinger ja kaufen. Er hat den Sternreif ausgerüstet ja wo Da gibt uns er gibt uns drei mehr verteidigung magische verteidigung hier super würde ich sagen gehen wir jeden ja so ein teil noch mehr mehr abwehrkraft um Mal noch irgendwas Neues hier nein, alles klar gut. Also, okay, nee. gut, dann geben wir dir einen Lederschutzreif. Wir verlieren zehn magische Verteidigung, egal. Sie macht nur Gewinne. und wir haben jetzt ein mehr dinge hier ausgerüstet ähm. jetzt kann man wieder überleben also dafür dass das so lange dauert gibt es uns hat ganz schön viele werte irgendwie Also irgendwie plus zwei schockschuss wird war noch mal hier mit den mit dem lernen Gegner schocken. Ah. Ah, Dann. Ach, ich glaube, ich weiß, was das. Aber auch schon da? Den Punkt. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie kann man so darunter. guck mal, wie das hier aussieht, ey. zum Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das scheint sich so. <lacht> ja, die sindra Sicherheitsprotokolle, ne? Ihr nehmt's nicht so ernst, habe ich so ein okay. Gefühl. Okay. Äh, wieder so ein riesiger Irrgarten, eigentlich Wir nicht. Ja, ich weiß, man. ich Guck doch nur, Mann. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Da muss ich ja schon hin, eigentlich. Ich weiß genau, dass ich den Knopf drücken muss. Weg. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten des Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Lichter da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? sobald wir den reaktor in die luft jagen gehen die strahler so oder so aus ja hast recht gehen wir zurück ja. wir machen sowieso alles kaputt also hier für die sonne der Slums verwendet entweder das oder kein schwein kümmert sich um die wartung der anlage das licht erleichtert uns das leben aber wenn man an all das marco denkt das dafür nötig ist Ja. Und dann ist das Leben auch noch kacke. Ne? Dann lebst du in so einem Slum, ne? also wow, so Energie verbraucht fast gar nichts. Eigentlich so eine Sonne ist eigentlich. und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter wie noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Ich immer nehmen Naturangst wollte er ja jetzt sagen. Na gut, das mache ich doch gern. So, wo gehst denn du hin? Lass mich hier einen Kunden. jetzt <lacht> Mal, wenn ich irgendwie in die falsche Richtung gucke, direkt. So, was machst du da? Joing, Altrank. So, zum Glück ist immer nur so ein Hebel, ne? Gar nicht warum Leute irgendwie so Ausbildungen machen. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Hm. Danke, Cloud. Ja. Oh, meine Haare sind rot. Oh, jetzt nicht mehr. So, äh. So, damit werden wir in Abschnitt gehen. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Gott hat ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat? Auf dieser Scheißplatte. Hey, Barrett. Nach G kommt H. What? Oh, aber ja. Äh, Eis war effektiv, ne? Oh, mal, ja. Ich habe jetzt mehr angepasst ja alle zusammen. In die Fresse. Material aufgestiegen. Auto wieder hat die nächste Stufe erreicht. Ach, das hat mich die ganze Zeit geil. Stimmt. In dem Bosskampf denn Sie haben mich schon gefragt und jemand hat mich die ganze Zeit geheilt, aber ich weiß nicht, was. Stimmt ja. Hop. Ah. <täusperlen> <täusperlen> ich irgendwas? Ne. Hier kommen wir nicht rüber. Doch, wenn wir springen. In die andere Richtung zu springen. Betrieb sicher auch wegen Strommangels kann uns doch nur recht sein. Ich beschwöre mich jedenfalls nicht. So ein Gegner, oder? Nein, okay. Ich glaube, war dieser Geschütze gewesen. ja genau wie in den tunneln angezogen vom marco das war abbaut alles wird zum mako und schinrad zurück einfach alles alles ist durch marco irgendwie mutiert oder angezogen oder irgendwie was was. stimmt man kann ja auch noch Gegenstände werfen wie viel hatte ich 15 Granaten sollte vielleicht auch mal einsetzen ne? aber dann ne äh, Boxen stirb Boxen stirb Mir gehört nicht in diese Welt Na gut, da ist hahn und sieben. Leute, ich gehe sowieso nur immer Laut Karte oder wir haben blaue Materie. Oh, es hat alle Materie? Wart. Alles okay, Claude? Ja. <lacht> Hast du wohl auf die Materie geschielt, was? Ja. So nah und doch so fern. Gottverdammt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Hm. Wir müssen wohl einfach weiter suchen. Ich will aber da weiter. Finden wir ja, auch einen Weg zu dieser <lacht> ja, jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Barrett. so von kam ich von oben. Ja, nee, ich kann nicht von oben. Er hm. ja, bricht das Teil auch noch zusammen. Also. Denken Lass mal. uns mal den Weg überprüfen. Hm. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen Jeder Tag in meinem Leben. Leben. Der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen Gut. wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Weltvoll so, was hast du gesagt? Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Wo sind wir ja eigentlich ja ich jeden tag die meine sind und voll und spektakulär ich hasse also ich hasse Rollenspiele, wo in den truhen nie irgendwas ist und einfach nur so gebraucht gegenstände tu durch sie alle so voll fleißig irgendwie sammeln und dann äh, Ja, Natürlich, das tut natürlich nicht hier umfallen. Ne? Da wo die 1000 Gegner sind, ne? bist du überhaupt immer die falsche Person und in die Fresse. Nein, nicht du. Schon wieder ATB voll. Da hat jemand Barriere oder so auf das Ding. Gewirkt. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der sagt es aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es dir auch schon oft vorgelesen. Das muss ich mal lesen dann leben ist ein labyrinth der ausgang keine ahnung da so, ist ja nichts anderes noch hm. Na gut dann da oben lang eben Uh, leute wäre <lacht> dann einfach tiefer überholt tiefer weiß los <lacht> hm? erstmal so. wenn man so windows geräusch so. okay So, okay. Äh, du bist neu. ja was? Oh, Reifenblasen? Nein, meine einzige Schwäche. Ich ja, Ich tot sehe gerade. So, alle analysiert. Ich ging jetzt Blitz an. na das hat mich blitz einsetzen kommen aber komm schon hat mir lustig ich bin glaube ich vergiftet oder so ne ist das geil Oh, ich wollte mein Schwert nicht in deinen Hintern stecken, Barrett. Boah, ich darf nicht vergessen, mich immer zu heilen irgendwie oder Augen aufzuhalten nach Heilung. cool ist diese Autoheilung. Obwohl irgendwie scheint sie doch irgendwie TP dafür. Ja, das hätte ich benutzen können, oder? Nee. Keine Ahnung. Da ist eine Truhe. Jetzt nicht da, wo die Materie gleich ist. Nee, aber hier. Okay, ich komme näher. Da müssen wir hin, ne? Oh, seht mal. Vielleicht kommt <lacht> auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Hä? Ne. Nee, oder? Oh nee! Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runter gucken. Da, jetzt hab ich runtergekauft. Ne. Warte, müssen wir warten, bis sie ausgehen oder so? Junge, Junge, bei dem Dröhnen wird man ja taub. Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Äh, ja. Mir nach, Leute. Wow, ganz schön zu. Sehr dämliche Idee. Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Das ist eine sehr dämliche Idee. Ja, das ist noch dämlicher, Barrett. Voll gechillt auf so einem Laufstege. Jetzt gehe ich einfach zurück. Oh. Was ist denn das da am Lüftungsschacht? Wo? Ich kann nicht. Kann Kamera nicht drehen. Hm. Was hm? Aber Puh. Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite bin nicht so nervös Tipa. Da war er jetzt irgendwas. Äh, höchstens ein paar Sekunden. ist ja gut, Barrett. Aha! Nee, warte. Nein. Jetzt bin ich ja noch weiter. Hm, war da was? Nein. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein! Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung! Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Ja, aber nicht, wenn die Lichter aus sind. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Der da. Die Sonnen, die die mein der Gott, unglaublich Flatt schlechte das Licht, Unglaublich schlechtes Strommanagement von Shinra. Des weiß. Bitte was? Der oh. den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Wenn oh es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt. Mein Gott, halt auf zu reden. Ich versuche zu schlafen. Ich nehme an, da ist nichts Neues, aber ich guck trotzdem mal. Hey. Das neue maximal MP mehr Material kombiniert maximal MP plus 100 Prozent und tp. groß kann ich glaube ich jetzt auch kaufen? Neue materia wieder Belebung. Ich sagen wir ihn tp geben. Äh, MP ganze 2 MP na Geil, was? Allgemein irgendwie mehr MP habe ich so Gefühl. Ich aber sagen das ein guter halt hier, ne? Um den Part zu wenden und ja, ich hoffe euch heute der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Like, ein Abo und Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.